Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Battle Wars mit dem Braizner. Hi. Hallo cool. Jungs gedacht wir spielen heute mal wieder eine Runde äh, Battle Wars 1 gegen 1 So ist es Du hast ja letztes Mal verkackt Ja letztes Mal hab ich gegen mich verkackt Und jetzt? Oh ich bin gar nicht gut in Battle Wars gerade spät Hier kannst du wieder spam klicken Ja Mann das ist so geil Junge wie schnell bist du denn? Ja ich bin gar nicht schnell Mann. Zieh dich mal das nennt man Kaktusfarm bauen. Stimmt. <lacht> also, wenn ich da die ganze Zeit nicht fasse, bitte, man will sonst Jahre dauern. Ey, äh, dann geh weg, du Kaktusfarm. -Frau. Ah. Scheiße. Na? Tschüss. Nee. Nee. <lacht> Als ob ich deswegen jetzt. hab die nicht man Nee, unverdient. Unverdient. <lacht> Das ist so lächerlich, Mann! Das ist so lächerlich, Mann! Junge, ich hab ewig nicht mehr 1.8 gespielt! Bad Game muss ich noch schreiben. Habe ich voll vergessen. <lacht> der da an, ey! Mit seinem, weiß ich was... Bridge, der da rüber... Kann nicht mal mehr... Ich kann nicht mal mehr Fast Bridge, Mann! Junge, was bist du für ein 18 ich kann gar nichts mehr, ich muss mal wieder 1,80 Nein! Ah, Kuchilein? Die haben komplett... Alter, meine Maus legt immer noch so ekligen Aufnahmen, ne? Das merke ich jedes Mal bei Bad Wars. Meine Maus ist auch nicht die beste <lacht> Hast du gesehen, ne? Soll ich das mal als Thumbnail nehmen? Ja, mach ich hier auch Soll ich mal Wild einfliegen? Nein, das war ich nicht Du kannst auch meine gerne einblenden. Falls sie meine Gamer-Maus sehen wollen und nice Eis Ich hab keine Blöcke mehr. Soll ich Mini-Me-Checker machen? Hey, du machst Mini-Checker. Ich bin Mini-Me-Checker. Oh shit. Lebst noch? Junge! Ja. Junge, was hast du hext, Junge! <lacht> Junge, du tötest mich noch. Was? Nein, jetzt kommt er mit dieser Scheiße. Ich hab aber keine Blöcke mehr, deswegen muss ich runterspringen. Tschüss! Sehr gut. Danke, dass du mir das sagst. Danke Merkel. Bitte Merkel. <lacht> Scheiße, habe ich vergessen, wo du gekauft haben, als ob du dich voll equipped hast. Jedes Mal. Und wie schnell bist du, Mann? Ich hab mich aber auch verkauft, also was Falsches gekauft. Als ob du noch lebst! Junge, damit habe ich nicht gerechnet. Als ob du immer noch lebst zu 1.000 Leben oder so? Okay. Oh. Bis Bist unten? Nein! Junge, was ist los? Jetzt bist du weggeschnetzelt. Ich werde halt echt rasiert von dir irgendwie. <lacht> ich, ich bin auch so ein richtiger No-Hand gerade. Ich kann auch gar nicht kaufen. Jetzt kommen wir nicht mit Mini. Junge, mach doch nicht den mini checker ich raste gleich aus, ne? Ja, aber du! Junge, ich raste echt aus. Hast du sowas. Scheiße. Geh bitte hin. Helm. Ich weiß eh, dass du gleich runterspringst. Noch einer. Nein! Wir kaufen nix Ey, als ob du mir echt Helme gegeben hast Ja, hab ich, ich schon nehm, gesagt ich nehm mir mal ein Fahrradhelm mit, mit Checker, Alter Aber du, geh weg <lacht> <Geh nach Hause. lacht> Erstmal ein O-Shift oh, Und verkackt oh. Ey, also nach 5 wir, fünf... wir spielen nicht die ja, nach fünf Jahren spiele ich hier mal wieder Bad Wars und hier No shift obwohl ich es nicht mal schaffe, wenn ich eingespielt bin. <lacht> Auch nicht No Shiften. Wenn ich No Shifte, sieht es aus, Jetzt würde ich. Ja, das sage ich lieber nicht. Ja, <lacht> auf so eine Sache immer sozusagen. Ich muss alles rausschneiden. Oh mein Gott, was mache ich? Bin ich dumm. <lacht> ja, ciao. Ciao, Kuchen. Ciao, ciao. Ciao. ciao. <lacht> <Bist> du... <lacht> Nein! <lacht> Legendärer Move von mir. Ja, ja, ja. ja. Ist es... Ist es leider. Man muss auch verlieren können, weißt du? Hm. Leider schon. War schon eine Legende im Kindergarten. Ja, das weiß ich ja. Was machst du hier? <lacht> nice, danke. Scheiße. Ja. Tschüss, Bad weg. Bad weg. 1-1 würde ich sagen. <lacht> Bad game. Bad game. Bad game. Keine Idee. Siehst du aus? Ja. Oh. Ist runtergefallen? Doch jetzt. Sehr gut. Wie ich sehe, stackst du dich auch fleißig. <lacht> Mache ich hier so einen ekligen One-Stack, so wie du, ekliger. Das ist du mich eklig? Ja. Wer will Distrack gegen Brazen Alle mal liken. Oh, das wäre so nice. Gibt <lacht> es so Feiern? Nach 20 likes mache ich das. Okay mach nicht. Ja, save. Nee, okay, du brauchst 20 likes. Save? Nee. Okay. Tschüss. <lacht> ja. oh, ich wollte gerade schon wieder los beleidigen. Wolltest du, ja? Mein Junge, lass das mal. Sonst tue <lacht> ich immer ich muss es immer so krüppelig rausschneiden, weil die immer so. Scheiße. Ich, ich muss dich mal rausschneiden. Ja, weil ich so eine hässliche Stimme einfach. Du hast voll die Erotische. Ähm. Weißt du, das höre ich öfter. Gucken, was machst du da? Ich weiß, dass du hier gleich stumms, Ja. Okay. Nein, was? Nein. Tschüss. Ja, wahrscheinlich. ich <lacht> reingekommen bin. Ja, Kuchen. Was machst du jetzt? Kuchen. Was machst du? Kuchen. Was machst du jetzt? Kann ich machen. Ja, was denkst du, was du jetzt machen würdest? Also jetzt so taktisch. Keine Ahnung, ich, ich würde dich... Ich würd, äh, wenn ich du wäre, würde ich runterspringen sagen. Ja, aber wir haben ja jetzt nicht, wenn ich du wäre. Also, wenn ihr, wenn ich wäre in Bad sehen wollt, 1 gegen 1, dann schreibt es uns noch in die Kommentare, ne? Ja, war das ja auf jeden Fall Ich mach jetzt erstmal Kuchen fertig. Oder auch nicht. Doch, komm. Nein, als ob der es noch schafft. Nein, nein, nein. Noch ist nichts vorbei. Doch, doch, gut. Nooooooo! Hast du das noch gebaut? Ja, für dich. Boah, <lacht> ich bin grad so fast ne? Ich hab's ich extra... Davor. Ich hab extra für dich gebaut. Ja. Ist ja. schon auf dem One-Stack oben? Okay. Yeah. Doch bist du... Pah. Nein! Was? Hä? <lacht> ich hab den Block in dich rein platziert und du bist zurückgebackt, wa? Hä? Hey, was, für, was für ein Bug? Ah, das ja, was hältst du davon, wenn wir auch mal vielleicht äh, wir beide gegen zwei Zuschauer spielen? Hm? Hm. Weißt du? So eine Doppel ja. YouTuber versus Zuschauer. Ja, also wenn ihr auch Lust habt, äh, einfach mal das Video äh, liken. Und ich würde dann sagen. Und äh, eurer Mutter schicken. In ja, der ganzen und Familie eure, am besten. Euer, und euren Omas, Opas, äh, Goldfischen, Hunden. Ja, und einfach, an, an, an, einfach teilen. Einfach teilen. Genau damit die Dummheit verbreitet wird. Dann war es das jetzt erstmal fürs Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.